Dann gibt es hier unter Diskussion noch etliche Einstellungen, die du, ja ich würde mal sagen, lest die mal durch, schaust dir mal an, möchtest du, dass äh, Benutzer registriert sein müssen, um entsprechend kommentieren zu können. Äh, Benutzer müssen kommentieren, Namen und E-Mail-Adresse angeben, unbedingt, weil das soll ja dann nachvollziehbar sein. Also du hast dann Spam. Ich würde hier auch äh, versucht, alle Blogs zu benachrichtigen, damit die mit dem Beitrag verlinkt sind. Also wenn du irgendeinen anderen Blog oder so äh, verlinkt hast, kannst du das noch hinzufügen. Linkbenachrichtigung von anderen Blogs. Das sind jetzt eben Pingbacks und Trackbacks zu neuen Beiträgen erlauben. Erlaube Besuchern neue, Besuch, äh, neue Beiträge zu kommentieren. Das würde ich auch drin lassen. Hingegen aber dann musst du das hier rausnehmen. Benutzer müssen zum Kommentieren Name und E-Mail e Adresse angeben. Ne, das war vorher so. Benutzer müssen zum Kommentieren registriert und angemeldet sein, weil dann braucht es diese Einstellung eigentlich nicht. Ne? Ob den kontrollkästchen würde ich so lassen. Verschachtelte Kommentare, fünf Ebenen organisieren, auch gut soweit. Ich würde hier sagen, mir eine E-Mail senden, wenn ein Kommentar auf Freischaltung warten. Ich würde grundsätzlich jeder Kommentar manuell freigeben. Dann hast du auch ein bisschen Kontrolle darüber und hier gibt es noch Auto muss muss der Autor bereits einen freigegebenen Kommentar geschrieben haben. Das heißt, wenn jetzt ein Autor bereits einen Kommentar geschrieben hat, dann kannst du ihm entsprechend äh, das direkt freigeben, ohne dass er hier entsprechend die Freigabe von dir bekommt. Und hier hast du noch die Möglichkeit, eine entsprechende IP-Adresse hinzuzufügen, die zum Beispiel nicht mehr kommentieren darf. Oder auch äh, eine Sperrliste für gewisse äh, URLs oder gewisse IP-Adressen und so weiter. Kannst du alles hier hinzufügen. Und was ich dir grundsätzlich empfehle, ist hier Avatare anzeigen. Und dann würde ich hier das Gravatar-Logo nehmen, weil das Gravatar-Logo hier eigentlich sehr, sehr weit verbreitet ist. Und ich habe auch ein eigenes Gravatar-Logo. Das heißt, wenn ich kommentiere, sieht das mit meiner E-Mail-Adresse, aha, der hat kommentiert. Da wird mein Profilbild bzw. mein Logo äh, in diesem Beitrag dann entsprechend angezeigt. Bei den Medien legst du fest, ob du hier, das sind sehr oft quadratisch, also mal zwei, mal 4, beziehungsweise fast mal vier, viereinhalb, so. Und das herum 1024 maximale Größe, groß 300 und 150 Vorschaubild. Hier kannst du noch einstellen, ob das Bild beschnitten werden soll oder ob es nicht beschnitten werden soll. also einfach oben und unten oder rechts oder links entsprechend einen, einen weißen Rand. Deswegen hier beim Vorschaubild, wenn es nur 150 mal 150 ist, Pixelbreit, dann würde ich hier den Haken setzen. Bei den Permalinks waren wir schon. Ich empfehle dir hier Beitragsname. Das mag auch Google sehr. Ich habe jetzt bei mir zum Beispiel bei den Beiträgen noch nebst dem Postnamen die Post ID hinzugefügt und hier noch ein Bindestrich dazwischen. Wäre also auch möglich oder numerisch zum Beispiel, dass du sagst hier. Das kannst du grundsätzlich selbst definieren. Ich würde dir aber sicherlich empfehlen hier den Beispielbeitrag bzw. den Beitragsnamen zu nehmen, oder du kannst hier auch noch Kategoriebasis oder Schlagwortbasis, also hier Cut Kat für Kategorie und Tag für Schlagwort hinzufügen, und dann wird immer, wenn du ein Schlagwort aufrufst, mit diesem Lorem Ipsum steht dann äh, testrogeruckstuhl.ch/slash tag/slash Lorem Ipsum, ne, dass das auch schon so weit drin ist. Dann haben wir hier noch den Datenschutz. Hier kannst du eine Seite auswählen mit der Datenschutzerklärung, wenn du eine hast. Thomas Schwenkel lässt grüßen, so mal nebenbei bemerkt. Und hier hast du eben dieses Age Capture, wo du dann Side Key und den Secret Key entsprechend hinzufügen kannst.